Leads generieren. Wie wir wissen ja oder du weißt mit Sicherheit, ansonsten hättest du, wärst du nicht auf diesem Video gelandet. E-Mail-Marketing bzw. deine eigene E-Mail-Liste aufzubauen ist sau wichtig. Deswegen wollen wir Leads generieren. Wie machen wir das am besten? Ich kenne eine Möglichkeit, wie du Leads generieren kannst und gleichzeitig einen von dir ausgewählten Affiliate-Link bewerben kannst. Schau mal hier unten, klick mal auf den Link, der da steht und du kommst zu einer Einladeseite, zu einer Webinar-Einladeseite und melde dich da mal an. Das Ganze nennt sich die Affiliate-Leads-Formel und ist echt top, gerade für Anfänger, ist auch hundertprozentig kostenlos, das Webinar und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Leads generieren. Ja, apropos zum Ergebnis, die junge Frau hat über 150 Leads in 30 Tagen ähm, gemacht, gemacht, eingesammelt, ja, hört sich auch doof an. Und wenn du das noch nicht erreicht hast, dann schau dir unbedingt das Webinar hier unten an, klick einfach auf den Link. Du brauchst nur deine E-Mail-Adresse eingeben und schon bekommst du eine E-Mail. Mit den Zugangsdaten und dann kann es auch schon losgehen. Ja, viel Spaß.